Barbara, meine 14-jährige Tochter ist ständig nur noch am Smartphone, so wie du gerade. Ich habe wirklich Angst, dass sie handysüchtig ist. Hm, natürlich kann das sein, aber es ist recht unwahrscheinlich. Drei Dinge sind bei der exzessiven Nutzung zu beachten. Die Motive und die Bedürfnisse erkennen, nicht alles ist Sucht und die Vorbildwirkung und die Regeln. Wir Eltern kennen das wohl alle. Das eigene Kind ist plötzlich so gut wie abwesend und hängt nur noch am Handy. Konflikte bei jeder Mahlzeit sind vorprogrammiert, Urlaubsorte werden nur noch genehmigt, wenn es dort WLAN gibt. Da hat sich im Vergleich zu meiner Jugend ja einiges geändert, oder? Es hat sich technologisch vor allen vielen geändert, aber die Bedürfnisse und Motive unserer Kinder sind letztlich die gleichen geblieben. Die Hinorientierung zu den Gleichaltrigen und mit dem ständig wachsenden Druck im Alltag auch umgehen zu können. Aber wenn ich meine Tochter so anschaue, dann habe ich wirklich das Gefühl, es ist mehr als das. Die ist wirklich süchtig. So richtig können das nur Spezialisten sagen. Aber es gibt Punkte, die auf Sucht im Sinne einer Krankheit hinweisen. Immer mehr Zeit geht dabei drauf. Schule, Arbeit und andere Hobbys kommen zu kurz. Kontrollverlust. Auch wenn man selber wirklich aufhören möchte, es geht nicht. Die Dosis muss ständig gesteigert werden. Die Entzugserscheinungen sind wie bei anderen Süchten. Man wird gereizt, unruhig, aggressiv. Und es gibt immer mehr Schwierigkeiten mit Freunden, in der Familie und in der Schule. Okay, und was kann ich tun, wenn es so weit ist? Gibt es da wo Hilfe? Ja, die gibt es. Zum Beispiel bei den Sucht- und Familienberatungsstellen, wo solche Fragen diskutiert werden können. Als erste Anlaufstelle können Eltern auch Rad auf Draht unter 147 anrufen. Und was kann ich als Elternteil vorbeugend machen? Wichtig ist, wie bei vielen anderen Erziehungsfragen auch, die eigene Vorbildwirkung nicht zu vergessen. Zudem helfen die bekannten Regeln in der Familie. Und wir Eltern dürfen nicht vergessen, Kindern ist dieser digitale Stress ja auch oft zu viel. Immer wieder beobachte ich, dass es hilft, Kinder in genau diesem Bauchgefühl, das sie natürlich nie zugeben würden, zu bestärken. Also nicht zu sagen, jetzt schalt endlich einmal aus, sondern eher echt viel, auf was du da ständig reagieren musst. Oft ist das entlastend und ein erster Schritt gegen das Digitale ausgeliefert sein. Denn letztendlich geht es für unsere Kinder darum, hier selbstständig zu werden. Wir Eltern können bei den älteren Kindern hier nur noch begleitend sein. Es liegt jetzt an ihnen selbst. Aber lassen wir uns nicht zu sehr verunsichern. Die Pubertät war und ist eine schwere Zeit, egal ob mit oder ohne Smartphone.